Ja, äh, moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier beim Metalizer. Wir haben die Lootbox aus dem Juli 2020. Äh, was da drin ist, schauen wir uns jetzt an. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Gerne auch bei Anmerkungen. Und äh, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst sehr gerne ein Abo da. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Box und wir schauen, was drin ist. Ja, starten wir ähm, mit der Box selbst. Wir machen sie auch einmal auf. Guck mal. Zum einen haben wir natürlich wieder ein T-Shirt. Und zwar äh, Voices told me to burn uh, things. Äh, ein kleines Glumander hier mit äh, drauf. Gut, sollte man vielleicht nicht unbedingt, äh, wenn man bei der Feuerwehr arbeitet, damit unbedingt irgendwie äh, zur Arbeit kommen. Könnte vielleicht ein paar Fragen aufwerfen. Ähm, aber ja, genau. Schönes T-Shirt. Das haben wir schon mal an der Stelle. Dann haben wir uh, aus äh, Star Wars. Und zwar äh, ist das. Ach, ein. Ähm, oh, der, ich glaube, er spricht sogar. Ich glaube, er spricht sogar. Ich weiß nicht, ob man auf den Hintern drücken muss auf den Hinten drücken? Nee, auf den Hinten drücken äh, funktioniert nicht. Okay, es gibt Darth Vader, Yoda, Chewbacca. Äh, hier länger Hinweise. Okay. Wirklicher. Also auf jeden Fall Metallstützen oder so kleine Metalldrähte drin, um das Ganze zu, zu halten. Okay. Ja, sehr nice für Star Wars-Fans. Auf jeden Fall eine gute Sache. Wie gesagt, hier der AT. Ist so, das at oder ein ATST? Schreibt es gerne in den Kommentar rein. at oder ATST? Noch ein kleines Tütchen. So, hier haben wir eine Mutprobe. Das ist ein Scherzartikel, nicht essbar. Ähm, mach die Mutprobe oder traust du dich nicht in die Tüte zu greifen? Und jetzt, muss man sie, jetzt macht man sie auch die Tüte. Ha. Und dadurch äh, äh, dreht sich das Gummi halt eben auf. Okay, kleiner lustiger Scherzartikel. Ähm, ja. Okay, was haben wir hier noch? Ähm, wir haben hier so ein kleines Tütchen. Ähm, und zwar es ist es, glaube ich, Sarniak-Pulver. Ich glaube, es kommt aus den Niederlanden. Ja, ist äh, niederländisch. Das ist wahrscheinlich so ein Merkpulver, schauen wir mal rein, was es genau ist. Äh, wir haben hier noch so ein paar äh, klassische Buttons äh, schließen, maximieren, minimieren. Also ein paar kleine Aufkleber. So, dann haben wir Star Wars, eine Vinylfigur. Und zwar ein Bobblehead. Äh, Den packen wir doch mal aus. Und. Wir haben. Ja, das ist doch hier der, der, der, wie heißt der noch? Wartet. Äh wie heißt denn der? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wie er hier heißt, wenn ihr es seht. Oder steht es hier drauf? Nein. Äh, Schreibt es gerne in die Kommentare rein, wenn das hier ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich komme auf seinen Namen gerade nicht. Der müsste aber den zwischen Episode ähm, 7, 8, 9 irgendwo. Sie macht morgen mal das, glaube ich. Ne? Wie heißt der gute hier? Dann haben wir hier die äh, von Get Digital äh, eine Hybrophobe. Das ist eine Ölflasche. Ah, eine schöne Ölflasche. So sieht die aus und äh, so sieht die dann im Detail aus. Da kann man halt Öl reinfüllen und äh, The word hydrophobe comes from Greek and means water avoidant. It is used to describe substances that don't mix with water. Also genau, das Wort hydrophobe kommt aus dem Griechischen und meint halt Wasser vermeiden. Es wird halt genutzt, um Substanzen zu beschreiben, die man nicht mit Wasser mischen sollte. Da ist auf jeden Fall die Ölflasche mit einem schönen Holzkorken drauf und da kann man halt in Flüssigkeiten da reinfüllen. Riecht auch nicht irgendwie nach Chemie oder so. Also wirklich nicht, kein Scherz. Äh, soll man vielleicht trotzdem, äh, bevor man da was reinfüllt, vielleicht einmal kurz ein bisschen auswaschen. Und äh, hier sind die halt so ein Witz drauf. so äh, Hey Öl, möchtest du mit uns abhängen? So, dann, sorry, ich, ich kann mich nicht mit euch, mit euch mixen. so Und er ist hier halt ein hydrophob. Okay, cool. Auf jeden Fall. Schönes Ding. Schöne, schöne Flasche. Dann haben wir hier noch aus, ich will sagen, das ist Herr der Ringe, oder? Ja, das sieht nach, äh, das sieht nach äh, Gollum aus, ähm, der hier auf seinem Stein sitzt und seinen Schatz beschützt, er also beschützen möchte. Das ist hier wie gesagt, äh, Gollum, der da, der hier äh, sitzt. Äh, schön ausgearbeitet auf jeden Fall. Dann haben wir noch das ähm, Chroma? Moment, Chroma Gun. Chroma Gun. Uh, hier ist ein Steam Key dabei für Chroma Gun. Chroma Gun ist ein First Person puzzle about Colors. The Basic Principle is easy. Und zwar dann sofort hier, hier ist ein Steam Key mit dabei. Und von den Pixel Maniacs. Pixel -Maniacs kenne ich auch, ich, benutze ich auch gerne mal bei mir im, äh, im Stream. Von daher vielen Dank auf jeden Fall für den Key an der Stelle für Chroma so, was haben wir noch? Äh, hier ist noch glaube ich ein Poster. Das sieht nach einem Poster und zwar nicht mehr einem kleinen Poster aus. Ähm, The Virgil, die Totenwache, ein Film von Keith Thomas. Äh, zeige ich nochmal im Großen. So, äh, die legendäre Lootbox Alien and Predator kehrt zurück für äh, 70 Euro, sechs Items mit Nurtured. Ähm, Gibt es, also genau, mit Sachen im Wert von über 120 Euro gibt es für äh, 69,95 bis 20.8. kann man das Ganze dann sich pre-ordern. Link auch noch unten in der Videobeschreibung. So, wir schauen mal rein, was in der Lootbox denn so in diesem Monat jetzt drin war und auch was die Legende, was das legendäre der Alten war. So, und zwar haben wir eine von drei Star Wars äh, Plüschfiguren, wir hatten jetzt hier den AT, at es gab noch den X-Wing äh, oder den Millennium Falcon. Millennium Falcon wäre natürlich cool gewesen, äh, aber der AT-AT äh, ist definitiv auch echt ziemlich, ziemlich nice. Die Ölflasche. Hydrophob, äh, diese dekorative Steingutflasche, gehört äh, wirklich in jede Nerdküche, die Chemiewitz darauf können vielleicht nicht alle verstehen, aber hier springt ja garantiert jeder geht gerne gleich ein, um das Konzept der Hydrophobie, das zum Glück auch nur auf der Rückseite beschrieben ist, ausführlich zu erklären. In die Spülmaschine darf die Flasche natürlich auch, aber bitte ohne den Korken für 14,95 Dann haben wir das äh, T-Shirt äh, Burn Things äh, wie gesagt, Lumanda und äh, genau, das Ganze für 1795. Gollum in den Bergen. Äh, dieser Gollum von Eagle Moss ist gerade irgendwo im Nege Nebelgebirge unterwegs. Ihm wurde vor kurzem von einem Hobbit sein Schatz. Mein Schatz. Bei einem unfairen Ratespiel gestohlen. Garstiger Hobbit. Auf deinem Regal geht seine Suche nach dem kleinen goldenen Ring weiter. Dann haben wir... Star Wars Mystery Mini. Und zwar, es gibt 15 verschiedene Mystery Minis aus dem Star Wars Die letzten Jedi. Welchen hast du? Ray, Finn, Poe, Snoko, Kylo, Ren, Leia oder einen der anderen Helden? Schreibt es in die Kommentare rein, wer das ist. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Dann haben wir hier Chroma Gun. Ähm, Chroma ist ein physikbasiertes Geschicklichkeitsshooter, der mit einem legendären Spiel von Portal von Valve vergleichbar ist. Statt Portale werden hier aber Farben verschossen und kombiniert, um damit Türen zu öffnen, Feinde zu zerstören und andere Rätsel zu lösen. Natürlich alles im Namen der Wissenschaft. Äh, Grüß John von ihm, äh, von uns, wenn du ihn findest. Mit dem eingetippten Code kannst du das Spiel über Steam komplett kostenlos herunterladen. Ich muss mal gucken, ob ich Chroma gar nicht schon habe. Genau. So, Superschurken, äh, Papiermaske, äh, Bane aus ähm, Batman. Ähm, er trug immer eine Maske, riegelte Gotham komplett ab und beendete alle Sportveranstaltungen. Und er wusste, dass die Wurzel des Problems eine Fledermaus war. Da gibt es schon gewisse Verbindungen zur aktuellen Corona-Krise mit dem Zwinkern-Smiley. Ähm, mit dieser Papercraft-Maske erhältst du nun die bekannte Innereiter-Maske des Superschurken. Zugeben, so eine Einmalmaske mit starren Bügeln ist nicht immer praktisch, aber ganz ehrlich, wir fanden diese Maske einfach urkomisch und mussten sie einfach in die Lootbox tun. Ja, coole Idee auf jeden Fall. Ich versuche die zusammenzubasteln, aber irgendwie habe ich das nicht so ganz hinbekommen. Vielleicht schaffen wir es jetzt ja auch noch. Mal. So, die Fensteraufkleber Windows Buttons. Äh, diese Aufkleber machen äh, aus den einfachen Glasfenstern von einem Nerdzimmer geöffnete Windows XP Fenster. So hast du ähm, übersetzt quasi ein Fenster, Fenster, Fenster. -Buttons. Wow. Wow, okay. Okay, der wird zwar wirklich flach. Der kann wirklich flach. Äh, Mutprobetüte. Ähm, da sind äh, die Eier einer ganz besonderen Spinnenart drin. Äh, ja, okay. <lacht> äh, scharfes, süßes und sehr aromatisches Salmiakpulver aus Holland. Es kann als Gewürz beim Backen oder Kochen eingesetzt werden. Äh, oder du einfach pur davon. Äh, Zucker, Süßholz, Exakt, Maisstärke, Reismehl, Salniak, Salz. Enthält Süßholz. Bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. Habe ich zum Glück meistens nicht. So, ähm, in dem Lootbox-Upgrade äh, war ein Messenger-Bank drin. Also eine Obenhängetasche aus Star Wars. Hatte ich ja diesen Monat nicht gemacht. Und äh, beim nächsten Lootbox-Upgrade ist das Thema Batman. Auch da will ich, glaube ich, eher aussteigen, ähm, bzw. das Update nicht machen. Genau. genau Sonst gibt es ja natürlich auch noch Masken. Also, falls ihr noch Masken braucht, könnt ihr gerne mal im Get Digital shop vorbeigucken. Äh, Link in der Beschreibung auch unten. Da gibt es auf jeden Fall immer ein paar coole Masken mit dabei. Ähm, und dann gibt es auch noch ein paar Neuheiten, die wir haben. Zum Beispiel Handmat. Handmade by Robots Star Trek Vinylfiguren, die übrigens ziemlich cool aussehen. Äh, Nintendo Super Mario Projektionssample ist natürlich auch noch mit dabei. Äh, Harry, Harry Potter ist auch dabei. Ähm, Borderlands 3-Clap, äh, äh, die Vinylfigur. Dann haben wir noch so ein paar Spiele, Murmelbahn Modellbausatz. Ähm, also könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, falls ihr noch ein bisschen Nerdstuff braucht. Und ähm, Respawn-Loopboxen gibt es natürlich auch noch. 5-Euro-Gutschein, Rebox 15. Kriegt ich hier noch ein bisschen Rabatt. Genau, hier ist noch ein bisschen... achso genau. Ah, stimmt. Das Poster war noch mit drin. Hier seht ihr es nochmal, bevor ich es komplett ausklappe, weil wie gesagt, mein Film wird es nicht sein. Ähm, könnt ihr mir gerne mal vorbeischauen. The Vigil, ab dem 23. Juli im Kino. Hier gibt es noch äh, 3D Artist for Hire. Ähm, du hast sicher bemerkt, dass das 3D-Bild auf der Frontseite nicht von unserem üblichen Designerin stammt. Das Bild ist ein 3D-Modeling- von äh, Esther aus München. Und Esther sucht einen Job. Warte mal. 3D-Bild, Frontseite. Ach, das ist das hier. Das ist das Bild hier. Ach, das, um ehrlich zu sein, <lacht> ich habe da gar nicht so genau hingeguckt. Aber jetzt, wo es da steht, ja, ist 3D-Gemodell sieht schon ziemlich cool aus. Ähm, also, falls ihr ein 3D-Artist ähm, sucht, Schaut mal auf artstationcom kuroart vorbei. Ähm, Sie hat auf jeden Fall ziemlich viele Ausbildungen, hat äh, einige Fachkompetenzen oder ihr schreibt auch unter ähm, designstation.germany.gmail oder googlemail.com. Das war die Get Digital Lootbox aus dem Juli 2020. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich nochmal alle Links und ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wir sehen uns dann spätestens im August bei der nächsten Moodbox. Zwischendurch kommen natürlich hier auf dem Kanal auch immer wieder mal andere Videos und ich bin natürlich auch regelmäßig live auf Twitch. Link findet ihr auch in der Beschreibung oder einfach twitch.tv slash Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.